Herr Präsident, Herr Bundespräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, vorerst sage ich besten Dank dem Bundesrat für die Beantwortung meiner entsprechenden Fragen obwohl ich zugeben muss, dass Sie mich nicht vollumfänglich befriedigt haben und nicht nur mich. Mir wurden nämlich auch Stimmen zugetragen aus der exportierenden Wirtschaft, bei denen die Antwort mehr Fragen aufwarf, als dass sie Antworten geliefert hätte. Gestatten Sie mir also etwas konkreter auf diese Antworten einzugehen, damit Sie, geschätzter Herr Bundespräsident, auch die nötigen Informationen dazu von der Basis erhalten. Das ist einmal das geplante ein. Berufsbild. Die Anforderungsprofile von Zöllnern und Grenzwächtern waren bislang doch sehr unterschiedlich gewesen, so dass mit Fug und Recht daran gezweifelt werden darf, ob da eine Vereinheitlichung so einfach möglich ist, damit die Anforderungen und Erwartungen der Wirtschaft an die Zollverwaltung auch zu deren Zufriedenheit erfüllt werden können. Um was geht es da ganz genau? Es geht einmal um die Ressourcenallokation, nehmen wir den Fall einer weiteren Flüchtlingskrise, wie wir sie vor vier Jahren hatten, also plötzlich ein Ansturm von Emigranten an unseren Grenzen zu bewältigen war. Wenn in einem solchen Fall alle verfügbaren Kräfte zusammengezogen würden, sodass die Zollabfertigungen leiden würden, wäre das für unsere Wirtschaft alles andere als gut. Ja, bei einem Exportvolumen von einer Milliarde Franken pro Tag könnten entsprechende Verzögerungen verheerende Auswirkungen haben. Oder die Vereinfachung der Zolltarife. Auch da bestehen erhebliche Zweifel. Laut den Branchenvertretern geht die Tendenz auf internationaler Ebene eher in die andere Richtung, also in die umgekehrte Richtung, nämlich in Richtung, dass der Detaillierungsgrad im Bereich der Zolltarifnummern erhöht wird. Ich nenne da nur das Chemikaliengesetz, das Güterkontrollgesetz, das Betäubungsmittelgesetz oder gewisse Gesetzgebungen im Bereich Umweltschutz. Durchaus nötige Detaillierungen, aber eben auch solche, die größeren Aufwand am Schluss verursachen. Das internationale Zolltarifwesen wird ja alle fünf Jahre auf globaler Ebene angepasst, was jeweils für die Industrie schon jetzt einen signifikanten Mehraufwand bedeutet. Und solange die Experten sowohl für die Umsetzung der Zollverfahren wie auch für die Vertretungen der Interessen der Schweizer Wirtschaft auf internationaler Ebene weiterhin zur Verfügung stehen und durch sture Jobrotationen alle drei Jahre kein Know-how-Verlust entsteht, ist ja alles in Ordnung. Allein ich habe da meine Zweifel. Ich hoffe einfach, dass sich der Bundesrat nicht von einer Reform blenden lässt, die auf dem Papier gut und überzeugend aussieht, einer Prüfung in der Realität aber nicht wirklich standhält. Und immerhin geht es hier nicht zuletzt auch um unseren Wohlstand, schließlich verdient die Schweiz jeden zweiten Franken im Ausland. Und eine effiziente Vereinfachung der Zollverfahren ist also nicht nur im Interesse der Wirtschaft, sondern auch im Interesse der Bevölkerung. Auf jeden Fall wäre es sehr zu begrüßen, wenn die entsprechenden Stakeholder, wie beispielsweise die Wirtschaft und dabei insbesondere die maßgeblich betroffenen Exportindustrien frühzeitig in entsprechende Prozesse involviert werden. Merci, cher collègue Muller. La discussion est ouverte pour les membres du Conseil. La parole est à notre collègue Engler.